Liebe Luzernerinnen und Luzerner, die Sommersession, die gerade hinter uns liegt, war thematisch äußerst vielseitig. Gewesen. Drei Themen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, wollte ich aber herausgreifen. Das Thema, das sich sicher die grösste Aufmerksamkeit in der Session hatte, versteckt sich in dem trockenen Begriff Aktienrecht. Und das Aktienrecht ist eine ziemlich komplexe und über weite Strecken auch trockene Angelegenheit. Aber ein Punkt haben sich die Mütter ganz speziell erhitzt, an der Genderfrage, wo es darum geht, wie sehr die Frauen in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen sollen vertreten sollen. Natürlich ist es nicht gerade voll liberal, wenn man das ins Gesetz schreiben will. Trotzdem habe ich aber zugestimmt und wir haben ja keine Quoten im eigentlichen Sinn beschlossen, sondern ein Richtwert. Und genau dem sogenannten Richtwert darf die Aktienrechtsrevision nicht scheitern. Denn wir haben schon sehr viel Arbeit in den letzten Jahren hineingesteckt. In den beiden anderen Themen, die ich kurz nennen nenne, bin ich überstimmt worden. Bei der Motion zum Rahmenabkommen und bei der Motion zur Investitionskontrolle. Bei der Investitionskontrolle geht es vordergründig darum, dass man vor allem bei chinesischen Unternehmungen, die in unserem Land investieren wollen, besser dort und allenfalls auch dort Nein sagen. Ich meine, es ist richtig, genau anzunehmen. Aber alles andere geht in mir zu weit. Wir haben schon genug Instrumente, um den Ausverkauf von unserem Land, von unseren Schweizer Firmen zu verhindern. Auch wer auch immer. Aber eine Mehrheit des Rat. Etwas anders. Gesehen. Und genau gleich wie bei der Frage um das Rahmenabkommen. Nach meiner Ansicht ist der Bundesrat auf dem richtigen Weg mit seiner Antwort an Brüssel. Jetzt braucht es also keine Emotion mehr, die die ganzen Verhandlungen mit der Europäischen Union noch zusätzlich verkomplizieren soll. Aber auch da bin ich überstimmt worden. Wenn Sie mehr und genauer über meine Arbeit zu Bern wissen Gehen Sie einfach auf meine Homepage. Hier finden Sie meine Voten und auch meine Vorstöße. Oder lassen Sie sich doch einfach mit meinem Newsletter informieren. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen ganz schönen Sommer, tolles Wetter und eine gute Erholung. Sozusagen aus guter Vorbereitung für den Herbst. Denn die Wahlen am 20. Oktober die dürfen ziemlich spannend werden. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich, wenn Sie mich weiterhin unterstützen. Für eine starke Kanton und eine unabhängige Schweiz.